Ja, und willkommen. Mein Name ist Andy Roel p und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Remake. Ja, in der letzten Folge haben wir die paar Kinder gerettet, die in Gefahr waren. Und ja, angefangen ein paar Nebenmissionen zu beginnen. Oh, das sieht komisch aus. Da gucke ich gleich nochmal nach. Und ja, wir sind jetzt wieder im alles Alleskönner-Modus. Ne? Wir machen jetzt ein paar Quests und Nebenaufgaben von den ganzen Leuten in Sektor 5. In Slums von Sektor 5, und ja, wir sind gerade dabei, ein paar Monster zu erledigen. Wir müssen so fünf von diesen komischen roboter viechern hier finden und vernichten. Und ja, dann machen wir doch mal. Warum hat jetzt schon wieder alle neu aufgetaucht? Wir waren noch voll viele. Letztens So, ich habe übrigens meiner Gegner-Datenbank nachgeguckt, und mir scheint doch nichts zu viel. Die einzigen Sachen, die mir fehlen sind der wachskorpion und Gongaga Kommandeur. Der Wachsgopfion war ja dieser riesige Boss, dieser erste Boss, mit dem wir gegen Barrett gekämpft haben und dieser Gongaga Kommandant, den aber wir gegen äh, mit Cloud bekämpft, hier ja, Als wir geflüchtet sind und ja. Beide von diesen Gegnern konnte ich nicht wirklich analysieren. Zu dem Zeitpunkt war ich noch nicht Analyse hatte, also ja. Boom. Das ist ein cooler attacke Und ja, das heißt, ich habe bis jetzt noch nichts äh, verpasst. Ich gehört doch dennoch zu dem Bereich. ja in so voll auffälligen Orten ja Da guck mal, ich direkt recht gehabt. Und das sind die letzten drei. Wir müssen noch fünf erledigen. So, jetzt weiß ich wenigstens. Muss sie einmal anzaubern wahrscheinlich. Ja, wenn die schon mal hier so stehen, guck mal. mal. Oh. Oh Gott, habe ich angezündet? Der sagt, so ähm, du, hör auf. Oh. Okay, geht doch nicht durch links kaputt. Ich verstehe es nicht. Oder doch? Ich blättet. Oh Gott, Iris! Überstürzt. Was machst denn du? So, HGB oh, kostet zwei, habe ich nicht. Aber ich habe Vita. Wirkungslos, Ich verstehe es nicht. Ja, Knopf. Wir blocken mal noch mal. Na gut. Ich vergesse mir am Block R eins, R eins, ne? ja. Ja, du bist am Boden. Na, war zu spät, glaube ich. Gott, ich bin schon wieder gleich tot. Au. Warum? Oh, ehrlich? Komm, schauen. Wir nicht. So, cloud. Weck nicht. Ich sehe schon wieder... Gott, verdammt. Gibt's doch nicht, ey. Ja. Ich jetzt mal Limit ein. einer Wind vision Ja. Das soll ihre... Das ist auch ihre Limit-Attacke im Original, ihre erste. Nein, geh auf den anderen weiter los. Also so gut wie tot. Äh, ich versuche mal zu stehen, die haben noch Tobo -E dran, ey. Daneben gar, ne? Was schon wieder kaputt? Alter, warum sind die auf einmal so stark? So, ich muss mal einen von euch erledigen Du, nein, du, du. Boah, kommt mal her, ihr. So du, du hast noch voll viel. Restert. verarschen? Wirkungslos? Äh, die maniere die von, äh, lässt sich mit, aber ja, irgendwie nicht manchmal. Irgendwie lässt sich das manchmal nicht. Ja, du, komm her. Da, war auch wirkungslos. What? manchmal Manchmal wirkt hat, manchmal nicht. Es hat wirkungslos ein Anzeichen dafür, dass hat das Die Barriere gebrochen ist, ey. du, komm her. Gott, war nervig. Nein, weil wollte ich vielleicht doch machen sollen. Okay, war das war nervig. Die viecher waren nervig. Ich war noch irgendwie was ich machen konnte, oder? Nee vielleicht doch machen sollen. Aber das hier sieht irgendwie vielleicht aus. Hier diese... Sieht aus, als könnte ich da noch weitergehen. Ja, guck mal. Okay, mein Instinkt hat mir gesagt, ich soll noch nicht zurückkehren. Und mein Instinkt hatte recht. Sehr gut. gibt das gibt's da jetzt nicht. Macht der Unschuld klingt voll klingt voll nach vollen lahmen Angriff irgendwie. Macht der Unschuld, flieg und sieg. Entschuldigung, flieg und sieg. Ein Echo-Schirm, ein ganzer Schirm hat da reingepasst. Es ging stumm. Ich weiß ja, trotzdem. Blub. Das hat ja einfach nur so ein so Hut mit so einem Schirm drauf. So, sieht auch noch, aber ich muss ja sowieso irgendwann mal jetzt zurück. Also, ja, ich hoffe, ich kriege ja irgendwann irgendwie so einen Schlüssel, mit dem ich dann aufmachen kann. Das wäre natürlich am besten. Oh. So, hier ich bin ja echt nicht nachgegangen, oh, deswegen. Da kann ich das hier öffnen. Ah, guck mal, da und guck mal, hier oh, schön. <lacht> so, ähm, das hier soll der Friedhof sein. Hier passiert da irgendwie noch was? Ne? Kommt war das doch schon irgendwann optionaler Boss oder so. der friedhof gemeinde friedhof der slums ja super was ist hier nix ja Bin ich ja super geil so bestimmt irgendwann für einen optionalen kampf oder so Aber im moment ist ja nix also man kann sich ja heilen das ist auch nicht schlecht aber Na gut, dann gehen wir mal zurück, weil sie wenigstens, wofür der Schlüssel da ist. Das ist ein Gebiet, das sagen wir auch nicht richtig aus. Da eine Türk gewartet hat, dann habe ich glaube ich voll viele ne? 88. Ja, ich glaube, ich sollte mal ein paar von verkaufen. Dann nichts Schlimmes, wenn du irgendwie Gegenstände findest und dein Elementar ist voll. aus seinen Tests aufspielen, weil da kannst du sowieso nur immer auch 15 von allen Sachen tragen. So, wo ist denn der Typ? War der nicht hier irgendwo? Hier? Oder auch nicht? Was? Ist denn der eine Typ, der mir im Song hat Der sich einfach irgendwo anders hin platziert. Ich finde ich den auch nie im Leben, Mann. No, entschuldigung. Hi. Auf Gefäß, nicht weg. Ey bist du ja ich habe schon von deiner heldentat gehört Shinra-Roboter, die sich in die slums verirren daran kann nur die explosion im markt ja sein. sei verflucht werde ja auch in die luft, luft gejagt hat ne? noch im und haben mich daher als eindringling identifiziert du siehst ein bisschen so aus wie diese typen auf dieser kamera was tun sie mir leid konnten nur tun wozu sie programmiert wurden aber hey was erwarte ich auch von Shinra? deren gardisten sind ja nicht anders was weißt du schon na, jedenfalls wäre der Fall damit gelöst, oder? Und wenn Sie wieder ein Problem haben, wissen Sie ja jetzt, an wen Sie sich wenden können? Äh, natürlich. Es war wirklich ein Glück, dass ich euch begegnet bin. Ihr habt mich gerettet. Vielen Dank für eure Hilfe. Hey, kann ich dich vielleicht um noch einen Gefallen bitten? Vor dem Waffenladen sitzt ein älterer Herr, der ziemlich geknickt aussieht. Sprich ihn doch mal an. Schutzstiefel. Stimmt, ich habe ja noch ein paar Sachen gekauft. Letztens von diesen Mogri-Typen, ne? schützt, wenn jetzt ganz vollständig von Zustand gemacht. Okay, schauen wir nachher. Leicht auf, äh, ja, das kann auch nicht schlecht sein, aber in aber das sehen ein ATB verbraucht, dann war es das schon wieder. Also, wir bei. Äh es kann mehr oder weniger voll heilen, und zwar mit Vita alleine, noch nicht mal Vitra oder so. Übrigens auch nicht so. Du! Bilde ah, ich dich! Erschreckt. Hallo, wie läuft die Patrouille? Ich habe ganz viele Beobachtungen angestellt für meinen eigenen Laden später. Dein Traum ist es also, deinen eigenen Laden zu haben? Hm. ich will ganz viel Geld verdienen und es dem Hähnchenhof schenken. Das Fräulein Lehrerin sagt nichts, aber auch mit den ganzen Spenden reicht es einfach nicht. Aber das ist ein Geheimnis. Wenn du es jemandem erzählst, musst du Strafe zahlen. Oh, der Unterricht. Na ja, genau. So, und der eine war ja bei diesen Ach, du bist der alte Mann, den ich helfen soll. Oh, kenne ich doch. Du bist also der den sie den alles nennen. weißt du heute ist der todestag meiner frau und ich, oh, ich, bin ich war doch gerade da, da mein kollege. kollege aber auf dem friedhof haben sich grausige bestien eingenistet könntest du könntest du vielleicht an meiner stelle zum grab gehen und beten das wird nicht billig danke dir mein junge der friedhof liegt hinter dem fluss ich habe aber gehört, dass das Tor verschlossen worden sein soll, damit sich kein nichts ahnender Mensch dort hinein verirrt. Heißt es, Sag mal, haben wir bei Mogi nicht einen Friedhofsschlüssel getauscht? Haben ja, haben wir und wir waren auch gerade bei dem Friedhof. Gott verdammt, warum hat er mir nicht vorher schon diese Mission gegeben? So ähm, wie nur das andere Kind finden wir. Morgi schon was dem weg schon gefunden bevor ich die mission angenommen habe glaube ich komme ich jetzt noch mal ein War bin ich jetzt blöd oder was? wo mal noch mal geheim versteck der kinder ist doch gar nicht in dem zielbereich Ja, ich gehe mal da zurück. Nehmen wir jetzt erstmal die Kinder da ab. Bin im Kreis gelaufen. Boah. Ich schwör, ich mache das nicht extra. So, ähm. Ist hier dieser Moggi da. Halt. Also war ein Kind doch nicht irgendwie. Oh, wir haben heute schon Müll aufgesammelt und jemandem den Weg gezeigt und einer Oma über die Straße geholfen. Das hast du sehr <lacht> Wieso? Hier sind doch keine das Autos. Ist das Immerhin gibt es den Helmchenhof nur dank der Leute hier. Oh nein, ist es etwa schon so spät? Ist Fräulein Foria etwa sauer? Oh ja. Auweia, aber das war doch keine Absicht. Das sind alle Kinder. Zurück zum Helmchenhof. Oh. Ja na kann ich irgendwo sehen wie viele mokri dinger ich habe äh, medaillen 5 das heißt kann mir noch mal so ein ding in die holen ja so ein oder haben die zehn gekostet nee, 5, ne 5 hier für diese waffen dinger ja diese punkte hm. Ähm, Mysterium des Planeten, ja, da muss ich sagen, weil ist in unserem Team ist, ne? 10 BP. da ja, hast du dir aber was vorgenommen. Es gibt einige fanatische Medaillensammler, Kuppe. Die zahlen viel Geld dafür. Warte, ich sie sagte, er verhökert brauche, hat die. Kann ich ganz viele Lehnen in den Slums eröffnen? Und dann können sich meine Freunde auch was dazu verdienen. Klingt das nicht toll, Kuppe? Bald werden alle hier glücklich sein, Kuppe. Das ist ein schöner Traum, Kupo, Ich gebe euch natürlich eine Belohnung, Kupo. Und wenn wir die Medaillen einfach selbst an die Sammler verkaufen? Das wäre nicht nett von euch, Kupo. Ja. Deinen großen Plan solltest du lieber für dich behalten. Danke, Kupo. Ich werde meinen Traum schon irgendwann erfüllen, Kupo. Konto, ah. Kupo? Du jetzt mehr Sachen oder was? Nee. So, ich brauche dann eigentlich nur noch zwölf. Habe ich schon alles gekauft. Kupo? Ich habe keine Medaillen, Junge. Hältst mich nicht so? die regnen nicht gerade vom bäumen ne? muss ich alle ähm, okay, irgendwie hält er immer an der stelle an habe ich so gefühl so ein moment so dann gehen wir mal zur fräulein lehrerin halt ich habe äh, den jetzt abgeschlossen das ein eine ich bin dir jedes mal sehr dankbar für deine unterstützung so das habe ich abgeschlossen habe ich was neues jetzt hier ich konnte wieder neue Materie entwickeln dann zeig mal magische Verkettung ein zusatzangriff mit dem verbundene materie dem angriff des anführers was mit luft und toxin verbunden werden steht sogar da ein zusatzangriff wird vom wird mit der verbundene materie den angriff des anführers hinzugefügt okay also wie ich da jetzt im bild sehe Barrett hat das ausgerüstet greift gegner an ach wenn ich die materie einsetze und dann setzt noch ein anderer charakter auch diesen zauber ein oder was also ich greife zumal ich verbinde hat mit finde ich verbinde diese materie mit feuer setzt feuer auf den gegner ein und dann kommt einer meiner kollegen und greift mit an oder was mit dem zauber so wie ich das jetzt verstanden habe Leid, dass wir zu spät sind. Wir waren so in unsere Patrouille vertieft. Dank euch sind alle Kinder pünktlich zurückgekommen. Ihr habt mir wirklich geholfen. Also, dann wollen wir mal mit dem Unterricht beginnen. Ich habe den Krötenkönig gesehen. Ganz nah an unserem Geheimversteck ist er aufgetaucht. Wir müssen ganz schnell was unternehmen. Den Krötenkönig? Das ist das Ungeheuer, das in unserem Versteck aufgetaucht ist. Es trägt eine Krone und ist super fies. Wir glauben, dass es der König der Krötenungeheuer ist. Aber Cloud ein kann... Ein falscher König, also. Klar, das wird ein Kinderspiel. Aber womit wollt ihr mich bezahlen? Söldner kosten. Geld haben wir aber nicht. Die Bürgerwehr hilft einem umsonst. Aber wenn sie von unserem Geheimversteck wird, ja, die Bürgerwehr. <lacht> Hat er einen Knüppel mit Nägeln drin, die umgedreht Wir geben dir einen echten Und den Rest bezahlen wir, wenn ich meinen Laden eröffnet habe. Wenn das nicht reicht, müssen wir das Ungeheuer wohl selbst besiegen. Wie wäre es mit Dreigill? Für Dreigill vertreibe ich den Krötenkönig aus eurem Geheimversteck. Ein Juhu! Damit sind wir im Geschäft! Unser Geheimversteck lieber ja. allen Kindern am Herzen. Du musst es unbedingt vor dem Krückenkönig beschützen, Cloud macht sie mir Angst. So ist richtig. Dreieckel, Hauptsache gewinnen. So, äh. Da lang. Cloud ist doch eigentlich voll lieber, ne? Er ja, tut nur so, als würde er alle hassen. Okay, vielleicht hast du ja doch ein paar Leute, aber ein paar nicht. Ne? Kinder nicht, ne? alles klar. Iris, ich bin noch nicht Geh aus mir raus. Bitte, das ist mir sehr unangenehm. Na, da ist schon wieder die Musik macht die da oben Aber hat geiles sehen kinder naja okay ist noch nicht hier alles klar schon sagen wie hat die musik schon mal um die musik schon reingekickt irgendwie ist da bist du das war abzusehen zurück in die fresse es ist geschafft so wo ist das viech jetzt eres ah, wartet doch gefälligst bis ich da durchlaufe noch nicht immer so direkt in mich rein. Äh, äh. Oh ja. Schlitz wo ich auf ihn zugedüst bin wir haben was haben die kinder gesagt schwusch schwusch okay. kampf das ist ja, das macht schon bock also das war nicht wirklich so ein, also nicht Final Fantasy Fan ist. das Kampfsystem ist schon richtig krass. Hat schon übelst Laune. So, das muss ich muss noch analysieren. Erstmal mache ich euch alle fertig. Was du denn da? So heiner. Au. Eurer Au, Au, was zum Teufel macht ihr mit mir? Alter. Ne. Alles dreht sich. So, ich mich dazu den Okay, dieser Angriff ist ganz schön nervig. hört halt auf damit. Warte mal, diese jetzt wieder voll. heiltank wurde gestohlen. Was von mir oder was? Ja, was? Stimmt, ein Gegner konnten ja stehen im Original. Man hat diese Fücher. Nach einer bestimmten Schadensmenge wirksam. Eis habe ich nicht, ne? ich heim mich mal, mal her Dann komme ich eben ich habe du hast gemacht auf mich gemacht ne? Sah aus wie so ein dings wie so eine eine uhr ist normalerweise irgendwie was mit zeit eine uhr sagt was über zeit aus ich habe auch echt nicht irgendwie andere zauber außer gerade. Aber ich habe nicht drei Charaktere, Also so genau, komm her Boom, oh ja, Ja, Schaden gemacht wie blöd. ist das? Komm ja oh gott und wer gesagt okay äh, ja dann machen wir das mit dem friedhof auch noch direkt dann haben wir hoffentlich alle sachen hier erledigt obwohl dann kriegen wir wahrscheinlich schon wieder einen neuen auftrag ne? so was ach so ja stimmt hast du den krückenkönig besiegt ja war, war total awesome wie gesagt, Kinderspiel. Juhu, ich wusste, dass du es schaffst. Jetzt können wir wieder in unserem Geheimversteck spielen. Danke. Yeah. Hier, der Schatz, den oh, wir Waffe. haben, der ist ganz sicher drei Nagelkeule. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Und vergesst auch nicht, eure Hausaufgaben zu machen. Was du heute kannst besorgen, das Verschieben nicht auf morgen. Doch. Jawohl, Fräulein Furia. Jawohl, Fräulein Furia. Vielen Dank, dass ihr euch um den Krötenkönig gekümmert habt. Sie wissen auch wirklich alles, Fräulein Furia. Wenn dem mal so wäre. Aber ich versuche mein Bestes. Diese Kinder sind jeden Tag von früh bis spät auf Achse. Sie stehen füreinander ein, helfen Menschen in Not und kämpfen für ihre Träume. Irgendjemand muss doch auf sie aufpassen und sie beschützen, so gut es geht. Hm. Klingt anstrengend. Das steht wohl außer Frage. Aber ich will für Sie da sein, Sie unterstützen und Ihnen Liebe schenken. Bis zu dem Tag, an dem Sie den Helmchenhof verlassen. Ich will, dass Sie sich hier geborgen fühlen, geliebt werden, wie man sonst nur von seiner Familie geliebt wird. Und dafür muss ich mein Bestes geben und wirklich alles wissen. Oh, toll. Ich habe mein Bestes gelernt. Mein Vorgänger hat es genauso gehalten und ich möchte seine Tradition fortsetzen. Oh, aber noch bin ich weit entfernt davon, so gut mit Kindern zu sein, wie Bix es ist. Ach, oh, herrje, ist es wirklich schon so spät? Ich muss los. Stimmt, Sie haben doch etwas vor. Ja, meinen Traum verfolgen. Nochmals vielen Dank euch beiden. Hm. Was wohl Ihr Traum ist? Interessiert mich nicht. Danke, dass du unser Geheimversteck gerettet hast. Ich habe mich total für dich eingesetzt. Und du darfst jetzt bei, du weißt schon was mitmachen. Geh doch noch mal zu unserem Geheimversteck laut. Noch mehr Quest. Hey, warte mal, du hast doch noch die Nadelkeule. Oh, meine TP und so, ohngeil. Die Leute verlassen sich auf uns. Was? Scheint so. Und du scheinst Spaß zu haben. Schon. Irgendwie nicht. <lacht> Dann zeig das doch auch mal. Als Alleskönner arbeitest du immerhin in der Dienstleistungsbranche. Das überlasse ich lieber dir. Von mir aus gerne, aber ich bin nicht immer da, weißt du? Natürlich. Tut mir leid. Äh. Meine Gesellschaft ist auch nicht günstig. Schon wieder etwas Vorschläge. So, neue Waffe kommen genau zum Friedhof wahrscheinlich wieder irgendwas kommen aber was soll es ja ich habe ich habe es gewusst <lacht> diese blöde keule von diesen jungen für ein feier den angriff verwechselt wechselt die kampfhaltung was <lacht> baseballspieler klaut oder schwertwehr betreffen nach haltungswechsel nach haltungswechsel mit angriff oder schwertwehr betreffen okay nur was sagst so, zeig mal, <lacht> was für mich ich so das Gefühl das ist, eine rein physische Waffe mit nee, die hat genauso viel wie die hat viel HP. Sehe ich gerade Glück, also Glück ist kritische Trefferrate, glaube ich. Und dann gibt es noch mal extra hier kritische Trefferrate plus zehn. Deswegen, alter, was Mater ich Materie? Ich sehe gerade der hat gar keinen materia slot Gerade <lacht> gar kein materia slot Was ist das hier eine ultimative waffe oder was äh, schaden zerstörbare einzteile plus zehn oh. prozent dann machen wir mal hier tp maximum weil warum nicht ne? wenn wir schon so viel tp gibt dann ja damit ich muss das so machen hat irgendwie weiß nicht jede waffe irgendwie auf was bestimmt ist, irgendwie schaden von normalen angriffen plus fünf prozent das ist auch nicht schlecht Na, jetzt habe ich schon wieder alles weg oh, jetzt habe ich schon wieder alles weg äh, kritischer treffer schaden ja erstmal so so oh, die ist aber ganz schön schwach so, alle schon ausgerüstet oder was nee. doch irgendwie schon was äh, Materia ha, Dreck, warum wir sind jetzt hier? Ach, weil vorher nichts, weil vorher keine Materia Dingen da drin waren, ne? Ich hatte ja vorher keine Materia plätze also konnte er nicht da reinschieben. Ah, okay. Aber da sind immer noch die genau gleichen, ne? So, machen wir mal so, damit die jetzt überall drin sind. Ne? So Nagelkeule. Na gut, wenn wir den Part. So wie er aussieht, müssen wir sowieso noch in der nächsten Folge weitermachen. Ne? So muss ich so oder so hier nochmal weitermachen. Ne? So, was haben wir hier? 1 2 3 Also fehlen noch. Mission eine, gerade dabei eine machen wir da noch gut. Ich mal den Knüppel an. Guckt euch mal den Knüppel an. Cool, alles klar. ich aber sagen, ich bin hier in der nächsten Folge. Sehen wir uns dann wieder, wenn wir hier weiter einige Nebenquests machen. Und ja, in diesem Sinne sage ich danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja.